Das ultimative Kuhhaus. Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Tutorial von Craftopia. Ich habe mir eine kleine Produktionsstätte ausgedacht für Fleisch, Batterien und Milch. Und möchte ich euch heute zeigen, wie ich diese so aufgebaut habe. Viel Spaß dabei! Boden, Boden, Zaun, ähm, Maschine und Generator. So, das sind die Sachen, die wir brauchen. Damit haben wir heute arbeiten wir hier. So. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier Nehmen. So, du auf jeden Fall hier ganz vorne. Hier. Ja. ja. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Teile hier drumherum gesetzt kriegen. Das passt schon mal nett. Die hätten sie doch auch irgendwie in der gleichen Größe wie so einen Teil machen können. Wieso ist es nicht so? Wäre doch jetzt gar nicht so schwer gewesen. Nee, wir müssen es, wir machen es lieber. Wer kam denn wohl auf die Idee zu sagen, ach komm, wir machen die Dinger einfach ein Stückchen größer. Das klingt doch nach einer super Idee. Damit keiner die richtig setzen kann, machen wir die einfach einen Ticken größer. Damit jeder die so hässlich hier hinsetzen muss. Ja. Und damit die irgendwann einfach so vor sich hinpacken, so wie sie es bei mir irgendwann gemacht haben. Und auseinanderfallen. So. Okay. Hält. Sollen wir das jetzt hier wirklich schon hier Schluss machen. Wir schauen mal, wie viel Platz es wegnimmt. Ah, am besten wäre es fast schon. Dann landen die da direkt hier drin von dem aus. Und zumindest wenn Platz ist. Das ist jetzt so ein bisschen überlappend. In beide Richtungen ja, kommt hier nichts raus. Ab. Testen wir das einfach mal aus. Noch nie irgendwo gesehen, keine Ahnung, ob es klappt. Ah, sehr schön. Ja, wunderbar, habe ich hier auch Luft gelassen. Das ist nicht so gut. Ähm, wir schauen mal, wird schon nichts rauskommen. Hier das sind ja Kühe, die nehmen ja viel Platz weg. Sollte gehen. So, testen wir das mal aus. Fünf, fünf. Fünf. Oh. Sechs. Ah, wunderbar. Macht Liebe, macht Liebe. Liebe, freie Liebe. So. Da, was bei Raum kommt, ah, da ist schon eine, und weiter geht's. Ich hoffe, hier verirrt sich jetzt irgendwann mal eine da rein, und eine verirrt sich dann wieder da rein, und das geht immer so weiter und so fort, bis ich hier Energie ohne Ende krieg. Sehr schön, da haben wir schon zwei. Kommt, geht da rein. Es ist so ein schönes Rad. Da kann man auch so schön da drin rumlaufen. Hm. Echt gespannt, ob es klappt. Ah, oh, komm, komm, komm. Du warst ja, war schon fast drin. Du willst es doch auch. viele Kühe, die hier produzieren. Das ist ja heftig. Also so viele waren das vorher glaube ich nicht. Ja, da sterben sie zu Tode gebrütet. So, nächsten kandidaten rein. aufkommen Seht doch, oh ja, sehr schön. Oh, wunderbar, eine ist hier rein. Wenn jetzt hier noch welche hier oben reingehen, dann klappt mein Plan. Vielleicht hätte ich ihnen weniger Platz geben sollen. Jetzt hätte ich doch schon hier irgendwie zumachen sollen. Kann ich aber immer noch machen, wenn die mir Platz geben. Oh, da eine ist schon drin. Perfekt. Wir machen hier zu. Haben die nämlich überhaupt keinen Platz mehr, irgendwas anderes zu machen, wie das, was ich will? Sind die nämlich nur noch da und da drin? Und. Ja, aufkommen. Geh da rein. Geh doch da rein, jetzt zwei. Auf, auf, auf, auf, auf. Ja. Also, du kommst hier nicht mehr raus. Die macht hier gerade. Ein Strom. Ja, vielleicht kriegen wir die kurz da reingeschmissen. Ja, nice. Sehr schön. Und weiter geht die Produktion, weiter geht die Produktion. Und hier gleich zumachen. Ah, nein, bleibt doch weg. Jetzt, ja. Gut, So. Ein bisschen verbessert haben sie das mit den Prismen. Ah, also muss man nicht mal niederschlagen, das ist doch super. Ah, Die das sind glückliche Kühe, ich sehe es schon. Die das, die allerglücklichsten Kühe der Welt, Den ihr Leben hat einen Sinn. Babys machen und Strom sehr schön. Ah, so läuft es hier. <lacht> ah, vielleicht wird es doch ein bisschen voll da drin. Okay. Ihr kriegt doch wieder mehr Platz. Aber ich glaube, hier machen wir zu. Sollt ihr nicht hinten dran rumwurschteln. Das mag ich gar nicht. Dass ihr mir hier hinter die Kulissen schaut. Das geht euch nämlich gar nichts an. Okay. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Batterien haben wir denn jetzt? 15, sehr gut. Geht auch hier voran. Ah, okay, die sind hier Level 2 und Level 1 und so. Jetzt kommen hier... eine hat sich schon rein verirrt. Komm, ein sich schon noch... Komm, eine geht noch da oben rein. Ah, oh, perfekt, perfekt. So läuft es hier. Ich glaube, ich muss es, Ich baue da einfach ein Haus draus. That's the plan. Wieso mache ich da nicht aus blöde Zäune hin? Ich mache einfach ein Haus draus. Äh, wie könnte ich nur so einfältig sein? Okay, was haben wir? Wir haben hier ab... Äh, wir hatten hier 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ich glaube 4 auf 3. Das heißt 3, 6, 8, 10. 14, 14, 14. Wir machen Fenster rein, damit die auch was zum Rausgucken haben. Ja, die hier. 14. Hier, äh, hallo. Holz. Kein Holz mehr. Kein Holz mehr. Okay. Dann halt kein Holz mehr. Wir kommen gleich wieder. Ihr kriegt gleich ein schöneres Haus. Ich verspreche es euch. Wer der Typ, der hat so viel Hunger. Ständig. Okay, also Produktion läuft. In vollem Gange. So. Okay, ein Ring. Genau. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Genau. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Markt. Ah, scheint gut zu gehen. Ja. läuft läuft automatisch geldmaschine was will man mehr perfekt können wir noch ein paar schrägen dann hinbauen Kommen können wir noch besser hoch und das gute ist, ist halt hier es kostet alles kein strom man muss nicht irgendwie gucken das Teil sitzt da drauf, das macht, das macht, alles macht. Alle tun den Job. Ich kriege Kohle, nichts zu tun. Sehr gut. So habe ich es am liebsten. Kohle verdienen mit nichts tun. Okay. So, ähm, wir gehen Holzhacken. Da hinten im Wald ist noch so viel Baum. So viel Baum im Wald. Das geht so nicht. Das kann so nicht weitergehen. Wir unternehmen was dagegen. Gegen zu viel Baum im Wald. Meine Achse ist zu so krass für die Bäume. gucken ob ich hier alles mal upgraden kann mit der Zeit. Äh, graden wir mal richtig ab nächstes Mal. Wir also wieder so viel reparieren. Alles gelb da unten. Aber jetzt haben wir ja unsere Gelddruckmaschine. Hi Mono. Hi Mono. Äh, ich wollte mir eigentlich da runterpacken. Hi Mono. Das ist auch King Mono irgendwie. Ah, shipped into cash. Cash, cash, cash. 550.000 für nichts tun. 50.000 für nichts tun. Hey Mono. Und Flugmono. So, Delay. dann nächstes Mal vielleicht auch mal wieder an die Fahrzeuge wagen. Vielleicht haben sie die jetzt verbessert. Hier ja, auch die Missionen da rechts oben, die ich eigentlich schon alle lange erledigt habe. Machen wir es halt noch mal. Machen wir. Gut, so ein rotes Barett habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber so, äh, das erledigen wir noch. Das ist noch, steht noch ganz oben auf der Liste. Und dann ist das für heute. Reicht's. Hier schön mit Finster. Richtig cooles Zeug haben sie hier eingebaut. Für Leute, die ja richtig an den Start gehen wollen. Was hatten wir? Äh, 8, 6, 14, 14, 14 hatten wir. 14 haben wir gesagt. 8 plus 8 und 3 plus 3, 6, ja. Buh, buh, buh, buh, buh. Ein bisschen mehr Platz. Könnten wir so leicht rauscheaten. Das ist gut. Das ist ein guter Plan. Verbessert eindeutig die Lebensqualität meiner Kühe. Überhaupt ihr Leben. <lacht> Wenn man das so nennen kann. Es ist viele Fleisch. Ui, ui, ui, ui, ui. Uh. Hier sterbe ich irgendwann mal noch. So. Alles voller Kühe. Wir kochen jetzt hier mal ordentlich. Es wird hier mal ordentlich Fleisch gekocht. Was haben wir hier? Fried Chicken? Nee. Fried Chicken ist nicht so. Failed Cooking. Das ist genau, dass ich halt ein Gericht machen kann, das Failed Cooking heißt. Was kann man denn mit dem Animal-Fleisch machen? Ich glaube, hier könnten wir doch einfach Wischeln draus machen. Genau. Machen wir doch einfach mal 100 Wischeln draus. Die sind sowieso gerade völlig unterbesetzt. So. Eins. Zwei. Drei. Ah, Ich glaube ich habe richtig gerechnet. Congratulations, ich habe richtig gerechnet. So. so. Hier raus, du raus, du raus, du raus. Dann können wir noch einen dritten Energieträger hier reinstellen. Ja. Noch einen Generator. Und da kommen sie wieder rausgepackt. So. Ja, jetzt habt ihr hier ein bisschen mehr Platz. Freut euch das nicht? Das freut euch doch bestimmt. Ja, ich hole mir aber mit ein paar Batterien hier. Ah, das ultimative Kuhhaus. So, Leute, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und baut es vielleicht nach, dieses kleine Häuschen, und lasst ordentlich viele Batterien erstellen. Ich werde noch ein paar weitere Tutorials machen, um euch noch mehr zu zeigen, was ich so automatisiert habe und wie ihr jede Menge Zeug erstellen könnt, ohne einen Finger krumm zu machen. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Rookie. Ciao.